Wie entstand die Flüchtlingskrise? Ich hatte bereits erwähnt, dass ein großer deutscher Mann, Politiker, mal gesagt hat, es wächst zusammen, was zusammengehört. Dieser Begriff, ist wächst zusammen, was zusammengehört, haben die europäischen supermächte dabei daran nicht gedacht, sondern die haben verschiedene völker gruppierungen religionen gezwungen zusammenzuleben was absolut nicht möglich ist die können nicht zusammenwachsen im nahen ost haben wir drei Haupt, zwei hauptreligiöse Strömungen innerhalb der islamischen Gemeinde. Das sind die Schiiten mit ihren verschiedenen Konfessionen und die Sunniten auch mit ihren diversen Konfessionen. Diese beiden Gruppierungen zusammenzubringen, zusammen zu zusammenzuzwingen, zusammenzuleben, kann nicht zusammenwachsen. Die Interessen sind unterschiedlich, die Loyalitäten sind unterschiedlich und hier haben die Menschen Loyalitäten nicht zu ihrer Sprache, sondern zu ihrem Glaube, ihrer Religion. Als der Nationalstaaten, die im Grunde keine Nationalstaaten, es also war kein Staat der Araber oder Staat der, sondern waren gezwungener Völker und Teile ineinander zu mischen, bei diesem Versuch hat man schon die Grundlage für die Kriege reingelegt und die Grundlage für die Auseinandersetzungen. Diese gegenseitige Nichtakzeptanz von den jeweiligen anderen führte zwangsmäßig zu diktatorische Regierungen oder Regime oder aber zu Kriege. Wenn wir die Türkei angucken, die Türkei, seit ihrem künstlichen Bestehen, wird sie nur regiert vom Militär, von Diktatur und Putschen. Bis heute. Syrien ist seit 1960 unter Ausnahmezustand. Diese Unterdrückungsmechanismen, diese Haltung gezwungen in einem... Rahmen führt zu Unterdrückung. Diese Unterdrückung konnte nicht mehr gehalten werden. Die Leute, vor allem bei der Krise in Syrien, als die friedliche Demonstration von einigen jungen Leuten und Kindern begann, reagierte man mit Militärgewalt. Die Opposition, die kam, die ist viel terroristischer als das syrische Regime. Die bat keine Alternative. Die hat kein Vertrauen in der Bevölkerung, kein Vertrauen im Ausland genießen können. Ich erinnere noch daran, dass am Anfang der syrischen Krise eine Gruppe von Staaten äh, sich gründeten mit dem Namen Freunde des syrischen Volkes. Es waren mehr als 70 Staaten, die sich mal da und da getroffen haben und Absichten erklärten, Hilfe zu leisten, aber die eine syrische Opposition, die sich an den Türken gebunden hat, die andere an dem Iraner gebunden hat, die statt einen friedlichen Protest mit Waffengewalt versucht hat, das zu machen, was das syrische Regime macht. Diese sogenannten moderaten Oppositionelle fingen an, Leute abzuschlachten. So wie ich jetzt gesagt habe, da nimmt einer den Haar der anderen, zieht er hoch und das Messer an der Kehle und schlachtet ihn. Mit dem Ruf Allahu Akbar. Das hat dazu zu einer Militarisierung der Gesellschaft geführt. hat. Zusätzlich zu der Militarisierung der Gesellschaft kommt die Zerstörung der Infrastruktur. Die Zerstörung der Infrastruktur, äh, auch die kritische Infrastruktur, also Energiesektor, Wasser, Strom, medizinischer Sektor, das alles machte die Leute auf dem Weg, eine Flucht zu suchen, einen sicheren Ort zu suchen. Was, hat, was haben die Nachbarstaaten gemacht? Als erster versuchten sie, noch bevor die Krise so weit war, Flüchtlingscamp aufzubauen. Also, ich erinnere mich, der Türkenpräsident, der Religion und Gewalt zusammen innehatte, also Erdogan, großzügig Camp, Zeltestätte aufgebaut hat und groß erklärte, in sechs Monaten ist das syrische Regime zu Ende. Und lud quasi, noch bevor es richtig gegangen ist, die Zivilbevölkerung auf, zur Flucht nach in die Türkei. Noch bevor es Aleppo gab, gab leere Zelte in der Türkei. Diese Flüchtlinge sind zwei Teile. Einmal die Inlandflüchtlinge, das heißt, jeder versuchte seinen Wurzeln. Inlandflüchtlinge, man versucht dorthin zu kommen, wo man herkommt. Also Kurden, Damaskus, Aleppo und uns sind nach Afrin und die anderen Kantone der Kurden geflohen. Viele sind in den irakischen Kurdengebiet geflohen, geflüchtet. Diese Inlandbewegung der Bevölkerung hat zu einer demografischen Veränderungen in diversen Orten geführt. Und die Flüchtlinge, die in den benachbarten Staaten kamen. Nun, der Flüchtling hat einen Status. Und der Status des Flüchtlings ist garantiert. Dazu gehört Schutz der Flüchtlinge. Achten wir darauf. Der Türkenstaat erkennt keinen Flüchtlingsstatus an. Für den Türkenstaat gilt jemand als Flüchtling, wenn er vom Westen in den Osten kommt. Das heißt, wenn jemand von Bulgarien in die Türkei geht, wenn jemand von Griechenland in die Türkei geht und so weiter oder von Bosnien, das sind Flüchtlinge. Aber jemand, der aus dem Osten, aus dem Süden kommt, das ist kein Flüchtling. Der wird als Gast betrachtet. Und Gast heißt, nach drei Tagen können Sie ihm sagen, auf Wiedersehen. Diese Behandlung der syrischen Flüchtlinge in der Türkei ist nicht nur menschenunwürdig, ist, sondern eine Schande für diejenigen, die Geld und Hilfe an diesem Staat geben, damit der Flüchtlinge kommt. Der bei den Flüchtlingen kommt nicht an. Ich bin selber Zeuge in Anteb, wie man die syrischen Flüchtlinge missbraucht, benutzt, bis es nicht mehr geht. Kinder, acht, neun Jahre alt, im Alter von meiner Tochter und mein Kind, bis 12 Uhr nachts in dem Restaurant Teller spülen. Kostenlos. Die lässt man arbeiten, ohne zu zahlen. Die Würde der Menschen dort ist Null. Und nun, nachdem der Türkei der Meinung war, die EU steht uns gegenüber sehr skeptisch. Die Beitrittsverhandlungen zögern sich, weil die Türkei die Richtlinie nicht schaffen kann. Begann die neue Welle des Missbrauchs der Flüchtlinge. Man machte die Tore auf. Was sind die Tore der Flüchtlinge? Das ist Bulgarien. Das sind 200 Meter Grenze. Und so lässt man einen Strom von Menschen Richtung Europa. Wohlwissend. Nicht Richtung Europa, sondern Richtung Deutschland, Österreich oder Skandinavien. Die Ursache für den Flüchtling und Flucht ist erstens der Krieg, der fehlende Flüchtlingsstatus, die fehlende Perspektive der Menschen und es gibt noch einen sehr wichtigeren Grund, warum die Leute fliehen. Wenn ich frage viele Leute, warum bist du da? Die Bildung, sagt er. Ich kann meine Kinder zur Schule schicken. Ich komme nochmal wieder. Ein Jahr Krieg, eine verlorene Generation. Fünf Jahre, fünf verlorene Generationen. Das Schulsystem ist zusammengebrochen. Die Kinder sind auf der Straße. Und man erhofft sich, dass die Kinder zumindest hier eine Bildung genießen können.